Was möchtest du den jungen Menschen mit Migrationshintergrund sagen? Den jungen Menschen mit Migrationshintergrund. Es ist in Deutschland seit der 60er Jahren, seit der Wirtschaftswunder, viele Menschen aus der benachbarten befreundeten Staaten, Völker nach Deutschland gekommen und haben hier mit aufgebaut, diese Wirtschaft. Der Sinn, viele die gekommen waren, war die Arbeit. Und wenn ich die Arbeit fertig habe, komme ich zurück. Bei einigen ging es sehr gut. Spanier, Portugiesen, Italiener, zum Teil auch Philippinen. Bei den anderen ging es schief. Ganz besonders, die aus den islamischen Ländern kommen, vor allem aus der Türkei. Man hat sich erhofft, wir kommen nach Deutschland, wir lernen bei Opel, bei Mercedes bei VW, wir lernen dort und da und bringen unser gelernte Know-how zurück in die Türkei, um das Land aufzubauen. Aber man hat schnell erlebt, dass die Türkei sich nicht entwickeln konnte wie Italien, Portugal oder Spanien. Die Türkei ist immer wieder erschüttert worden von Putschen, von Militärdiktaturen und von Militär als Machthaber und von Kriegen, so dass wir hier geblieben sind. Unser Staat, unser deutscher Staat, unsere deutsche Regierung hat zwei wichtige Elemente seiner Aufgaben in der Pädagogik also Erziehung, und in der Seelsorge, einer fremden Macht, überlassen. Wir bekamen Lehrer aus der Türkei, wir bekamen Imame aus der Türkei, aus dem Iran und überall. Diese Aufgaben, die pädagogisch-erzieherische Aufgabe des deutschen Staates in einer fremden Hand überlassen und die Seelsorge Imame überlassen, haben wir, und das ist nicht der Schuld der jungen Generation, der mit Immigranten haben wir eine Parallelgesellschaft geschaffen. Denn jener Imame, der kam, hat er zu den Betenden gesagt: "Leckt euren Geld in islamischen Banken, nicht in Heidenbanken." Das heißt, der Imam, der von der Türkei gebracht wurde, um die Seelsorge hier zu betreuen, nennt die deutsche Bank Commerzbank und alle Banken Heidenbanken (gaur in Türkisch). Und die türkischen Banken waren auf einmal islamische Banken. Dabei ist das Banksystem das Gleiche. Das heißt, legt eure Geld dort und nicht da. Hatten wir schon eine Anfeindung gegenüber der Strukturen der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Erziehung kam der türkische Lehrer und sagte dem marokkanischen Kind, du bist Moslem, du bist Türke. Diese Zucht. diese Entwicklung von einer Parallelgesellschaft. Die sieht man auch in den Moscheen. Die Moscheen, die sind direkt vom Türkenstaat delegiert. Das heißt, unsere Regierung hat keinen Einfluss drauf. Die seelische psychische Betreuung der deutschen Bürger in Deutschland, muslimischen Glauben, zu garantieren. Wenn in Ulm irgendein Haus aus irgendeinem Grund brennt, dann holt unser Minister, Feuerwehrexperten von der Türkei zur Untersuchung diesen Falles. Das alles, das führt zu einer Parallelgesellschaft. Diese Parallelgesellschaft heute ist die entgegengesetzte Gesellschaft. Daher appelliere ich an den jungen Generationen mit Migrationshintergrund. Lernt, was eure Eltern durchgemacht haben warum sie es durchgemacht haben und welche Ziel sie hatten. Denn sie hatten ein Ziel, Bildung für ihre Kinder. Die hatten nur das Ziel, ihre Kinder in eine Schule zu schicken. Ich weiß, dass es schwierig ist. Die Mentalität zu Hause ist nicht das, was man in der Schule lernt. Das ist ein krasser Widerspruch. Du gehst in der Moschee, wirst du gezwungen, auch mit Schläge, den Koran zu rezitieren. Verstehst nicht, was da drin steht. Und das nach deiner regulären Unterricht. Du lernst in einer muslimisch-religiösen Schule. Der Mann hat was zu sagen. Die Frau hat keine Rechte. Die ist nicht gleichberechtigt. Die sagen dir auch, die Frauen sind nicht gleichberechtigt, aber sind gleichwertig mit Männern. Die haben schöne Sprachen. Also weg von dieser Parallelgesellschaft, weg von dieser Gegengesellschaft, orientiert euch nach der Werte und Ideale unserer Bundesverfassung. Wusst ihr, was in der Grundgesetz steht, Paragraph 1? Die Würde des Menschen ist nicht tastbar. Nicht die Würde der Deutschen und nicht die Würde der Türken. Die Würde der Menschen. In diesem Sinne appelliere ich euch, kein Gewalt, kein Gewalt und nochmal kein Gewalt.